Willkommen zurück zu Pokémon Silber, das ist hier höchstwahrscheinlich die letzte Folge von diesem Let's Play und ich bin ziemlich gehypt, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ein bisschen gelevelt ein kleines bisschen habe ich gelevelt, könnte man sagen, auf Level 62, nicht nur 60, sondern 62 denn wir waren mega underlevelt und vor allem würde das jetzt hier in dieser Folge zeigen, dass mich in Ruhe, danke so und äh, für die die es nicht wussten hier ist mein zweiter Save. Diesen habe ich diesen Save hier habe ich gemacht bevor ich angefangen habe zu leveln. So sah das Team nämlich in der letzten Folge aus und jetzt im Vergleich zu diesem Save der richtige Save jetzt hier Level 62 jedes Pokémon. So aber bevor wir anfangen möchte ich noch was zeigen und zwar habe ich ja irgendwann mal versprochen dass diese Miltank in der Mukumu Farm helfen werde es wieder gesund zu machen und ich habe jetzt zwei Beeren dabei ich hoffe es reicht und ähm ja hallo Hm, es ist immer noch so schwach, aber nun am Ende unserer Reise werden wir es doch noch heilen. Dün, dün, dün, dün. Musik stoppt irgendwas anders. Milchtank ist völlig gesund geworden, aber oh, das war's schon, okay. Ich war mir nicht sicher, ob zwei Bären reichen. Aber yay, jetzt ist Mülltank hm. wieder gesund und jetzt können sie wieder Kuhmilch äh, herstellen. So, und von dir kriegt man jetzt die TM. Du hast unserem Mülltank geholfen. Jetzt gibt es wieder Milch. Hier, ja, für deine Mühe. TM13! Und welch TM ist das? Das hier ist Schnarcher. Das ist eine seltene Attacke, die nur ein schlafendes Pokémon einsetzen kann. Ich überlege dir gut, wie du sie anwendest, Kleiner. Ja gut, mit Schnarcher kann ich jetzt nicht viel anfangen. Aber zumindest konnten wir Milton retten. So und nun, ich brauche den ganzen Weg nicht zurückgehen. Ich kann nämlich einfach mit Lugia... Hier rüberfliegen zur Silberhöhle, ja, so einfach geht es. Ach ja, und bevor ich es vergesse, zeige ich euch noch kurz die Attacken, die ich jetzt nämlich neu habe. Wie man hier sehen kann: Flamesack hat nun Erdbeben, dafür gegen Sternschauber raus, weil ich weiß. Ähm, Amphi hat eigentlich nichts Neues, Ovot auch eigentlich nichts. Belly hat jetzt Schlitzer. Denn Schlitzer war die Attacke, die ich die ganze Zeit meinte. Es war nicht Kratzer und nicht Kratzfurie. Es war Schlitzer, was ich meinte, was so OP ist. Gardos hat jetzt Hyperstrahl. Und Lugia ist Lugia. So, und nun, wo das hier aus dem Weg geschaffen wurde, können wir nun das Finale bestreiten dieses Spiels. Und zwar befindet sich das hier im Silberberg. So, und normalerweise braucht man hier. Blitz hieß die Attacke, ne? Jetzt nicht ein bisschen lost sein hier, bitte. Genau, man braucht normalerweise Blitz, aber ich habe keine Lust, irgendwie Blitz beizubringen. Deshalb gucke ich gerade im Hintergrund auf eine Map, die ich hier gerade bei mir auf der Seite auf dem Bildschirm habe. So, hier kann man hoch, kann man sich ein Item schnappen. Es gibt die ganzen wilden Encounter, die sind sowieso langweilig. Interessieren niemanden. So, hier kann man ganz nach oben und dann runterspringen zu diesem Item hier links. Hier irgendwie ganz weit nach oben und dann kann man irgendwie runterspringen. Ja, genau. Hier gäbe es ein Fluchtseil, falls man Lust hat. So, dann kann man hier nach rechts, hier nach oben irgendwo. Ah, ich bin zu weit. Das müsste hier sein. Genau. Jetzt bin ich die Treppe hochgegangen. Jetzt muss ich hier. Oh Gott, jetzt muss ich hier nach links. Dann muss ich nach oben. Ich orientiere mich jetzt an die Wände. Mhm, jetzt nach rechts. Genau, und jetzt ist hier eine Treppe nach unten, ist hier ein Item. Oder nicht? Nee, wieso kann ich nach rechts laufen? Okay, wo bin ich? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Äh. Ich glaube ich gehe aber richtig. Ja, ich glaube, ich habe das Item zwar verpasst, aber glaube ich, trotzdem richtig. Lavita gibt es hier, okay, cool. Äh So, glaube ich. Genau hier links ist ein Item. Aber das hole ich mir jetzt nicht. Na wohl, komm, holen wir es ganz kurz. Ganz fix. Das eine Item habe ich jetzt verpasst, ich weiß nicht, wo das war. Irgendwo... An den Treppen, keine Ahnung. Ein Top-Elixier. Sondern kann man hier wieder die Treppen irgendwo hochgehen. Wenn ich es finde. Äh. Hier ist eine Wand. Ah. Jetzt wahrscheinlich hier irgendwo. Oder so. Oh, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich blende mal eine Map ein oder so. Ich weiß es nicht. Dann müsste jetzt hier nach oben der Ausgang sein. Genau! So, zweite Map. Da muss ich kurz raus für. Okay. Ähm. Ach, hier sieht man alles. Oh, <lacht> Okay. Ja, hier sieht man alles. Gut. Ähm. Okay, manche Items sind hier unsichtbar, wie man sehen kann. Weil hier müsste eigentlich ein Item sein. Oder ist es nur ein Kristall-Item hier? Das weiß ich jetzt nicht. Das Ganze ist das andere Item, was ich jetzt nicht gefunden habe vorhin, dass das nur in Kristall existiert und hier nicht. Ähm, hier kann man nach links surfen mit Kaskade dann kommt man zu einem Item. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Äh, sind ganz viele Höhlen, Eingänge und Ausgänge. Nee, ich sehe gerade die Karte von Kristall. Deshalb habe ich gerade den Weg <lacht> hier hin, sage ich mal, hier bin ich gefunden. Wo bin ich denn jetzt? Oh, Item. Ein top -Leber, den würde ich gerne mitnehmen, wenn das okay wäre. Ich meine, ich habe noch irgendwas, was ich wegschmeißen kann. Hier sind eine Bebe. Was will ich damit? Mit da geht's doch schon wieder gut. freue ich nicht. So, Toppeleber nehmen wir gerne mit. Sehr tolles Item. So, genau, jetzt können wir hier noch mal runtersurfen. Jung! Und nein, ich werde übrigens gleich beim Finale nicht vorspulen. Für die die sich jetzt fragen, es so langweilig wird. Na gut, ich denke mal, die meisten springen gerade sowieso vor zum Finale. Weil der Weg dorthin ziemlich langweilig ist. Kann ich verstehen. <lacht> unter unter anderem würde ich das nämlich auch machen. So, ich glaube hier... Oh, hier hier sind wir schon am Ende. Oh Gott, da ist schon das Ende. Okay, warte, bevor wir das Ende machen. Erstmal hier rechts das Item holen. Genau. Hier oben gibt es nämlich noch ein Item. Mit Kristall gibt es hier noch ein Item, wie ich gerade sehe. Okay. Gut, Kristall da gibt es ja richtig viele Items. ob hm, ich das auch mal Let's Play? Vielleicht in mehreren Jahren. Auf jeden Fall nicht demnächst. Zumindest habe ich dafür gerade keine Pläne. Ich die meisten wissen sowieso, welches Pokémon Spiel als nächstes kommt. Und für die, die es nicht wissen, für die werde ich es nicht spoilern. So, aber das war die Silberhöhle. Die ist irgendwie. Nur halb so groß, wenn überhaupt, wie im Original. Schon krass, wie ich finde. So, und die Musik spielt immer noch weiter. Macht ein bisschen die Atmosphäre kaputt, finde ich. Aber wir sind hier angelangt. Im Finalpart dieses Spiels. Dort oben sitzt oder steht, wie auch immer, ein Trainer. Er sieht sehr ähnlich aus wie wir. Doch. Wer ist das? So, bevor ich jetzt gegen ihn kämpfe werde ich wahrscheinlich doch eher Amphi als Flamesack vorne haben, merke ich gerade. Vielleicht wäre das doch besser. Okay, let's go! Ihr merkt schon, das ist die Champion-Musik. Wir kämpfen jetzt gegen, Tra gegen Trainer Rot, der Protagonist aus Pokémon Blau und Rot und Gelb. Natürlich fängt er jetzt mit dem Pikachu an, wo ich geswitcht habe. So. Ich werde hier nicht vorspulen, das ist das Finale des Spiels, der letzte Kampf und genau deshalb habe ich gelevelt, weil ihr seht schon, Pikachu, Level 81, es ist nicht mal ein Reitschuh, ja. So, Erdbeben, schöner viel drauf. Ich habe nämlich dem Pokémon noch ein paar TMs beigebracht, habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber ihr werdet es wahrscheinlich noch sehen in den Attacken. So, ihr habt gesehen, ich bin zwar nur 60 und er ist fast 20 Level über mir. Aber ich mach trotzdem sehr viel da Damage. Natürlich hat er Heil Items. Wir haben aber genauso Heil Items. Ich glaube, ich habe nicht gar nicht eingekauft. Aber es müsste eigentlich noch reichen von dem, was ich damals im äh, Was ich damals so gekauft habe. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es müsste eigentlich reichen. Ich habe mal ganz kurz zeigen, was ich gerade habe. Ein paar Bleber hypertränke. Oh, ich habe noch Sonderbomben und habe ich gleich verteilt. Ups. Naja, es ist sowieso zu spät. Jetzt kämpfen wir erstmal gegen das Level 81 Pikachu von Rot. Als ob sie überlebt hat. Ha, aber du triffst nicht. Und damit ist das. Ah, noch ein Top-Genesung. Okay. Weil ich wahrscheinlich nochmal. Wertbeben einsetzen müssen. Naja, wie auch immer. Du, du, du, du, du. Wie viel Damage macht ein ganz normaler Flammenwurf? Alter. Wow, war das ein Grid? Nicht mal ein Grid war das! Heftig! So, Pikachu ist damit... Weg vom Fenster! Volltreffer! Du, du, du, du, du, du, du, du. Okay. Als nächstes ein Psyana. So, da nennt sich Sno Billy rein, a.k.a. unsere Melly. Katze gegen Katze, weil es überhaupt Psyaner einer Katze ist. Es könnte auch was ganz anderes sein. Von dem körperbau könnte es eine katze sein und mein pokémon ist eine katze ich wollte einfach dass es cool aussieht wollte einfach. Bam. Der für 73 Ihr seht schon das ist doch ein bisschen weniger als bei pikachu liegt daran dass pikachu das stärkste pokémon von rot ist und wir es gerade besiegt haben wow Mega du einen guten job oh. wow okay einmal oh. Und ich bin sehr impressed. Bam! Klatsch! Weg damit! Gut, dass ich gelevelt habe. Sonst wäre ich instant verreckt hier. Und ja, es hat genau deshalb so lange gebraucht, diese Folge hier aufzunehmen, weil ich leveln musste. So, relax, so. Ich glaube, das setzt sich Lugia ein. Ganz ehrlich. Wie es so ein Auge leicht noch offen hat. Ja, Relaxo kann halt böse Tricks, müssen wir aufpassen. Luftstoß müsste ordentlich Damage machen. Bam! Und wehe, wenn nicht. Ihr seht schon, wie viele Leben die Relaxo hat. Deshalb habe ich Lugia genommen. Ich denke, Lugia könnte von allen Pokémon mitunter anderem den meisten Attack-Damage machen gegen einen Relaxo. Luftstoß ist natürlich allgemein auch eine sehr nice Attacke. Oh, Body Slam. Müsste sie eigentlich überleben. Ja, locker überlebe ich's. Was mache ich mir wieder Sorgen? Ich weiß nicht, ob Rot noch irgendwelche Heil-Items hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Ort, wo Rot hier ist, hier im Original ist es voll langweilig. Ja, weißt du. Nein! Ich bin paralysiert! Ich riskiere es, ich riskiere es. Er hat Erholung. Ja, natürlich hat er Erholung, Mike. Ja. Ich habe mir halt nur die Level angeschaut von Rotz Pokémon. Habe so geguckt, wie muss ich ungefähr leveln. Ich werde halt nicht zu viel leveln, sonst wäre ja auch langweilig. Ich denke, Level 62, ich habe ein bisschen umgeguckt, was andere so haben. Level 62 ist ungefähr so das Standard. So, ich ein bisschen hochgelevelt. Okay, war das ein Crit? Ja, das war ein Crit, habe ich mir gemerkt. Äh, habe ich gemerkt, so, ja. Habe ich einen Top-Genesung? Zufällig. Yes, habe ich. Perfekt. Setz es ein. Ja, in den alten Spielen brauchte man zig Jahre, bis du endlich die KP vorgefüllt hast. Deshalb habe ich auch im Let's Play eigentlich ständig vorgespult, weil ich es langweilig finde. Aber das hier ist einer der wenigen Ausnahmen im Let's Play, wo ich nicht vorspule. Weil sonst allgemein schon die Atmosphäre ein bisschen vom Spiel selbst kaputt gemacht. Aber ich versuche es so ein bisschen zu retten. Komm schon, komm schon. Nein, er geht nicht down. Ich habe keinen Luftstoß mehr. Ich könnte theoretisch meine AP vollführen lassen. Will ich das? Äh, wie viel habe ich denn von den Elixieren? Okay, vier. Ja, ich kann... Ach, ich... Komm, mach einfach. Mach einfach. Ist das ein... Wow. Ich bin wirklich kurz davor, diese Leertaste gedrückt zu halten. Ich glaub, mir ist jetzt hast du vorspulen das ist standardhaft auf dem emulator ähm, aber ja ich lasse es wie gesagt ich mache es nicht schon relax jetzt gehen nicht down. ich mache so wenig Damage. damit das ist natürlich nach ein ja das noch, klar. dann macht er recht auf und dann macht das gleiche noch mal ja volltreffer come on. Oh, noch mal, Crit, die sind sehr, sehr schön hier bei Relaxo. Oh, das könnte einer sein. Oh, ja, das ist auf jeden Fall ein Crit. Nice. So, hoffentlich muss ich jetzt nicht meine Genesung einsetzen, sondern kann weiter angreifen. Ja, gut. Und bis dann und ciao Relaxo. Schlaf woanders weiter, aber nicht hier. Kannst jemand anderen blockieren, aber nicht mich. So, drei Pokémon. Wir haben die Hälfte durch. Tour -talk. So, wir müssen alle, was wir da benutzen, gegen ein Tour -talk. Oh yeah. Amphi! Blitzkanone! Oh, er trifft dich. Yes! Alter, wie viel Glück! Blitzkanone! zerstören dich komplett Wir nehmen dich komplett auseinander Du hast keine Chance gegen mich Denn ich bin der neue Chef bam, bam, bam, bam, bam. Down. Da geht er down So, zwei Pokémon noch Ein Biser floor So Gut, ich könnte jetzt nochmal Lugia einsetzen, aber ich möchte ein bisschen Variation reinbringen in den Pokémon, die ich benutze. Deshalb darf Uvo das versuchen. Ja, wir kämpfen jetzt gegen uns selbst. Also ich gegen mich selbst, whatever. Aber hoffentlich habe ich es trotzdem. Ich kann übrigens kein Toxin gegen das Ding einsetzen. Dieser Floor kann nicht vergiftet werden, soweit ich weiß. Wäre neu, wenn doch. Das wäre schon ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt nicht sage. Und dann kann er am Ende doch paralysiert. Äh, nicht paralysiert, das schon. Ähm, vergiftet werden. So, er macht Sonnentag. Wahrscheinlich wieder Solarstrahl auf mich schmeißen. Mm, ich mache zumindest noch einiges an Damage, bevor er das macht. Na. Das Ding ist halt bei Sonntag. Sonnentag. Kann er halt Sol Solarstrahl ständig benutzen. Ohne irgendein Handicap. So, aber jetzt ist er weg! Das müsste. Ausgereicht haben. Yes. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gelevelt. Wow. Also ich wusste, dass dieser Kampf hier im Original nicht so schwer ist wie im Remake, aber trotzdem. So, sein letztes Pokémon ist ein Glurak. So, und jetzt kann Apo Red, äh, ich meine natürlich Red, gegen Glurak zeigen, was er so drauf hat. Wer ist das mächtigere Drachen-Pokémon? versteht steht der weil beide sind keine Drachen-Pokémon, aber... Sie beide na, na, mal. Ähm, Sofa! Wir haben auch Hyperstrahl beginnt, ich habe viel mit den Tacken gemacht, ich glaube ich zeig das auch jetzt nach, für, nach dieser Runde hier. Was ich so als für hatte. hatte. Ich blende es einfach ein. Ich habe es wahrscheinlich schon einmal eingeblendet. Okay, ich versuche mal in den Hyperstrahl zu landen. Zu landen. Ich Weiß nicht wieso, aber Flammenwurf macht gerade bei ihm so viel Damage. Eigentlich hey, müsste ich muss nicht resisten, aber ich tue es nicht richtig so resisten. Okay, beim Überstrahl trifft. Komm schon. Das muss richtig reingedonnert haben. Oh ja, hartes. Oh. Ob ich das überlebe? Schade. Schade. Alles klar. So, das soll es jetzt gewesen sein mit dir, Glurak. Ich werde noch einmal dich eine Runde angreifen lassen. Ich möchte nämlich gerne, dass du auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte bekommst. Bam, bam, bam, bam, Flammenwurf. Also komm schon, wenn Amphi das nicht tankt, dann bin ich sehr enttäuscht. Komm schon, komm schon. Ah, wow. Ja. Amphi. Was ist los? Nein! Er ist schneller! Da, wieso? Amphi, da! Ich hätte angreifen sollen. Okay. Dann machen wir es eben anders. Machen es anders. Wir machen einen Top-Beleber. Und zwar den, den wir gerade bekommen haben. Auf Amphi. So, das kann ein bisschen dauern. Er greift mich an, ich resiste es hoffentlich. Das ist ein Flügelschlag, sollte nicht so OP okay sein, eben. So. Und nun. Na ja gut, eigentlich kann ich doch so beenden. <lacht> Was mache ich eigentlich? Eigentlich kann ich auch so beenden. Flamesack sollte es eigentlich auch hinkriegen mit Walzer. Komm, wir tanzen ein bisschen Walzer zum Abschluss. Bis dann und schade hab' ich schon gebracht. Egal. Wir haben damit das Spiel durch. Und den stärksten Trainer in diesem Spiel besiegt. Trainer Rot. Er schweigt. Und das war. Pokémon Silber. Wir gucken uns noch einmal die Cuts äh, die Credits an. Die Credits Katzin, wie auch immer. Und, ähm, das war so ziemlich dieses Let's Play, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen sollte, ich denke, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte in diesem Let's Play, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gelevelt actually, merke ich gerade, ähm, schwamm drüber, ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass man die auch mit 10 Level, fast 20 Level runter besiegen kann, die Pokémon von Rot, und äh, ja, ich finde die Überraschung, dass auf einmal der Protagonist vom ersten Spiel, das ist das zweite Spiel so gesehen, dass er auf einmal hier als finaler Boss auftaucht. Das finde ich ziemlich cool. Und diese äh, Musik, die ihr gerade gehört habt, ist ja nicht die Champion-Musik. Normalerweise ist die eigentlich eher ähm, bekannt dafür, dass die von Rot ist, die Musik. Statt von Siegfried, der eigentlich der Champion ist in diesem Spiel. Aber ja, die spielt auch bei ihm. Und ich finde bei ihm passt die sehr, sehr gut. Als finales lied und was gibt es noch zu sagen war ein cooles display auf jeden fall ähm, ich habe das meiste eigentlich schon im ähm, in der folge mit beziehung eigentlich gesagt was zu sagen war so ziemlich kurz folge hier aber soll ich jetzt extra auf 20 minuten strecken ich glaube das braucht es nicht auf jeden fall wenn euch vielleicht ist es sogar 20, äh, 20 Minuten, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Für die Leute, die gerade neu sind, könnt ihr euch das ganze Let's Play nochmal neu anschauen. Oder auch Pokémon Blau, äh, anschauen bei mir, das habe ich nicht auch let's played. Ansonsten, seid gespannt auf die nächsten Pokémon Let's Plays. Glaub mir. Die sind näher da, als ihr denkt.